Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popi mit Zucker. Wir spielen wieder... Mm, nicht Mortal Combat, Call of Duty... Wollte ich sagen. Black Ops 2. Äh, und wie ihr hier seht, haben wir schon mal... Wir müssen diese Mission jetzt abschließen, um den SoC zu schlagen und die Eingrifftruppe zu gewinnen. Wenn sie den nächsten Kampagne-Level abschließen, sind die eingrifftruppen missionen nicht mehr verfügbar. Das heißt, wir müssen zuerst mal kurz da hin. Und... Das ist so. Dieser Spinner macht seine Jungs heiß, um in Russland einzufallen. China hat die Kontrolle verloren und uns um Hilfe gebeten. Vor fünf Minuten habe ich direkt mit der Präsidentin gesprochen. Sie hat den Befehl gegeben, wir schalten ihn aus. Saos Tod wird Menendez' Plan für einen Krieg zwischen Amerika und der STC gewaltige Steine in den Weg legen. Sao wird morgen gegen 1600 Peshawar überfliegen. Das wird ein klassischer Einsatz. Visieren Sie Saos toll an und dann töten Sie ihn ein. Sie erhalten ein volles Platoon als Unterstützung. Viel Glück, Commander. Das ist es. Wir müssen Sao ausschalten, bevor die SDC in Moskau ihr Lager aufschlägt. Wenn Sie das versauen, ist unsere militärische Vormacht nur ein feuchter Traum. Ja, so also gar kein Druck oder so. Tja. Äh, ja, was ich noch sagen wollte, ich habe keine Cola mehr. Das heißt, heute gibt es mal ausnahmsweise nicht Cola, sondern ich bleibe bei normalem Bier aus der Dose. Hier halt. Ja, ich glaube, wir kommen eh ziemlich durch, gut. Ziemlich gut durch und deswegen würde ich jetzt heute mal nicht so. Wenn ich sterbe, trinke ich es nicht mal ein durch. Und wir gehen nach Pakistan. In fünf Jahren ziemlich genau sogar. Ist den für mich 27. Juni. Ja. Und ach so, das sind die coolen Eingriffstruppen, so wie es aussieht. Nichts gemacht. Ich finde es cooler, wenn wir jagen dürfen, als wenn wir wirklich nur. Die Kontrolle über die Steuerung haben. Ich habe die auf der Minimap gesehen, deswegen bin ich dahin. Für mich erwartet, dass der direkt mitkommt, da kommt direkt noch einer. Zum Glück haben wir die Minimap besser. Da kommt, ich, ein Fahrzeug. Yeah. Das Problem ist, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sehe ich gerade. Mit L2 kann ich alle hierhin holen, genau. Ich muss kurz in die Steuerung reinkommen, weil das kriege ich schnell hin. Hinter mir ist noch einer. Kann nicht gehackt werden. Ja, glaube ich, es glaub, kaputt gemacht. Sollen jetzt alle hier raus, bitte? Das sind einfach zu viele Fahrzeuge alleine. Kriege ich nicht hin. War kurz, ich warte kurz. Ja, ich sehe den schon. Wir haben schon fast die Hälfte der Zeit und wir haben nur einen Punkt noch nicht mal eingenommen. Aber das ist, der, ah, das ist der einzige Punkt, okay, deswegen. Also viel Armee habe ich nicht mehr üblich, sehe ich gerade. Scheiße. Mach das mal kurz. Nein, nein, nein, nein, nein. Stimmt, ich krieg einen anderen Soldaten, wenn ich verrecke. Das war ja was. Ich habe ein Heavy MG, das finde ich schon nice. Daran habe ich. Ich hab nicht dran gedacht durchzugucken, vielleicht muss da noch so rumläuft. Das wäre vielleicht was gewesen. Alter, was geht denn hier ab, verdammt? Scheiße, ich hoffe, hab, ich habe noch Leute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das sind ja viel zu viele Feinde. Ja, es kommen noch mehr Gegner. Ich sage Feind, äh, Feind Ding. So, wir, wir haben Granaten. Voll cool geil. Er gehört zu uns. Kann die gehackt werden? Nein, dann verreckt sie. Ah, okay, machen wir das halt nochmal. Um wir dann brauchten das. nicht allzu lang und hier ist es relativ geschützt. Am Boden. Holke, vor, um zu Auf die da oben ist noch einer. Da ah, das ist der. Nein, da oben ist nochmal einer. Nein, jetzt nicht mehr. Da hinterm Auto steht noch einer. Auf der Minimap sehe ich das oben gerade. Aber ist okay, wir haben schon drei Viertel geschafft. Vielleicht die gleich ein bisschen nach vorne kommen, meine Leute. Wenn möglich. Also sie haben es geschafft und... Ach so. Ups. Mission erfolgreich. Ziel ist ausgeschaltet. Missionsziel erreicht. Nein. Sorry. Da ist es. Die Stimme. Doof. Cool. Kriegskunst erledigt. Ah, die Mission, die war jetzt schon recht ansprechend. Äh, also anspruchsvoll. Die war cool, aber anspruchsvoll. Aber dass ich das mal noch... Nebenbei erwähnt habe, aber ich fand sie echt spannend. Ich mag solche Control Maps eigentlich noch recht, aber... Meistens habe ich zu wenig Geduld, um sowas wirklich durchzuziehen. Auch hier, ich muss ein bisschen zurückziehen, langsamer spielen. Genau so machen wir die Scheiße. Gute Arbeit, messen. Yeah. Tian eliminiert noch. Und somit gehen wir jetzt Raul Menend Menendez zu jagen. Ich ersetze meine Waffe noch ganz kurz wieder mit der Pfahl. Da kommen von mir aus. Die Schalldämpfer sicherheitshalber einfach. Achso, ich kann ja, nur und wir nehmen wieder eine Sniper mit. das das die Barrett, die ich hatte? Ja, die Barrett, genau. Ich einfach mal drauf. Variabler Zoom. Schnelleres Nachladen. Von mir aus ein Schalldämpfer drauf. Und da. Was noch Cool. Legen wir los. Haben Sie es geschafft? Bin drin verdammt gut, Kleiner. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Zellirium-Wurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus, selbst von mir. Wir ende das Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York, DC, das Pentagon. Shanghai, Peking, Hongkong, Menendez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott, 19. Juni, das ist... Das ist morgen. 19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben zwei Stunden. Es ist eine Fall, aber was können wir sonst großartigst tun? Das ist das Problem. Verstanden, Harper. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal was passiert, wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie, wer, das ist egal. Ich bin im einen Schritt voraus. Okay, wir spielen also ganz eindeutig einen anderen Charakter diesmal. Glaub ich glaube wir haben noch okay. vier Kapitel übrigens. Mal so nebenbei. Alles ah, klar. Okay, Ich muss die Drohnen nur loswerden. Okay, das ist du nicht wissen. Ich meine, wenn er doch doch doch doch doch doch doch doch doch doch die doch doch doch das, dann würde ich nicht angegriffen werden, ne? Oder halt... Auto-Aim drin, glaube ich. Nein. Vielleicht macht er das auf Easy-Auto-automatisch rein, weil er zieht nach. Ich habe das Gefühl, er zielt automatisch teilweise. Die Truppen einen Schutz auf die Stadt errichten. Drüber befinden habe ich Bonusinteraktion. Ja. Jetzt habe ich eine coole Waffe. Ah ja, cool. Ich habe übrigens nachgeguckt. Das habe ich jetzt äh, wirklich gemacht. Es gibt DLCs für Black Ops und auch schon für MW3 tatsächlich. Aber nur Multiplayer-DLCs und äh, Skin-DLCs oder extra Waffen, äh, extra Zombie-Modus-Maps und so. Oder Multiplayer-Maps, die, die eigentlich ganz cool sind. Aber jetzt für mich halt einfach nicht so viel Wert haben. Weil... Ich bin im Zombie-Modus extrem kack, vor allem alleine. Und ich habe momentan auch nicht vor, Zombie-Modus so zu spielen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ja schon den, das Kino der Toten habe ich mehr als genug mit dem Kugel gespielt und ich bin dann nie weggekommen. Ich sind glaube ich, nie über das Kino der Toten weggekommen. Und ich weiß, dass es danach noch mehr gibt. Habe ich da nicht hoch? Dich da durch, okay. ja. Alles klar. Ich glaube, wir sind diesmal nicht auf unserer Seite, also auf der Army-Seite, sondern auf der Menendez-Seite. Also ja, offensichtlich kämpfen wir für ihn. Aber eben die Frage ist, sind wir ein Doppelagent oder nicht? Aber ich glaube nicht, dass wir diesmal ein Doppel Auftrag haben. Ich glaube wirklich, wir sind auf Menende's Seite und danach werden wir wahrscheinlich den Angriff der Amis noch mitmachen. Na, fuck, halt fertig ja. Ich habe fast keine Muni mehr drin. Mag ich hoffe, ich finde noch einen Muniraum. Brauche ich einen Appetit? Na. Oh, ich habe hier schon extrem heiß. Ah, was Kaltes zu trinken ist wenigstens ganz schlau. Der Roboter ist nicht tot, das ist sicher noch, nein. Wieso muss ich jetzt Endes finden? Ich dachte, ich gehört zu ihm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt von der Story gerade wieder. Ich check die Black Ops Story, ich habe auch im ersten Teil. Die Story war echt geil, im Nachhinein habe ich dann gecheckt, vor allem weil halt bis zum Ende alles aufgelöst wurde. Aber zwischendurch hat man dann echt mal verstanden, hier fehlen plötzlich die Gegner. Ah ne, das sind die, die danach gerannt werden. Teilweise fehlt mir zwischendurch einfach das Verständnis, was abgeht. Sorry, Dude, ich wollte dich nicht hängen lassen. Also. finde dann schwer verwundet liegen lassen, teilweise fast schlimmer als zu töten ehrlich gesagt. Also klar, töten ist kacke, weil töten, logisch. Aber wenn man dann jemanden irgendwie so verletzt, dass er eh keine Chance mehr hat, ihn einfach liegen lässt, das finde ich dann teilweise fast noch heftiger ehrlich gesagt. Auch wenn man Feind, äh, Feinde hat oder dann Feind ist, kann man dann doch noch sagen, so ja, äh, wenigstens nicht so schmerzvoll sterben lassen, wäre legitim. Oder das finde ich einfach zumindest. Die Sniper macht gar nichts da Und nein, es liegt nicht am Schalldämpfer. Ach, wenn es sich sehr lustig klingt damit. Ich glaube, das ist ein Ver Verbündetes. Verbündetes Geschütz. Kurz. Ah, da ist Avid. Ah ne, wir gehören schon zu denen hier. Aber wir suchen unseren Schäffe dann wahrscheinlich. Da ist er ja. amerikanisches blut an deinen händen natürlich menendez wir müssen dich in sicherheit bringen zu viele männer sind tot der sieg bemisst sich nicht in verlusten Farid Farid bist du noch da wir sind getroffen wir gehen runter Scheiß! Ja. Komm schon, mehr hast du nicht drauf! Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Stimmt äh, was nicht, Farid. Du, du rückgratlose Stück Scheiße! Andere, die arbeiten! Sie vertrauen mir das? nicht. Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Tu es, Penner. Mach deinen Job jetzt, Farid. Tu es, Mann. Komm schon. Hast du nicht die Eier mich zu erschießen? Du hast uns verraten, Farid. Und wofür? War das ein Fehler? 2. Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein Hand übertragen. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich lese kurz, ob das richtig war, weil sonst muss ich das nochmal machen, weil das kackt mich an. If Farid is killed, the cyber attack will be more serious, however Mason will have a combat Achso, also jetzt wird einfach die Cyber-Attacke stärker. Und wenn Farid überleben würde, dann geht Mason alleine in den Kampf aber es ist ein bisschen hat die Storymäßig positiveren Ausgang, was? Scheiße. Okay. Egal, wir haben Pech gehabt. Ich nehme das hin, wie ich es gemacht habe. Schalt mich ein und wir legen los. Ich lebe in meinen Konsequenzen. Ich habe mir nennen das Was das? Zur Zitadelle. Okay, dafür habe ich ihn jetzt das Companion dabei. Ist Farid tot? Also, mein alter Charakter. Ist er tot? Fuck. Oh, ich hätte es machen müssen. Ich hätte es machen sollen. Nein, es wäre das wär nicht richtig gewesen das zu machen. Sorry. Okay, ich kann Ziele bestätigen mit der Drohne. Mache ich jetzt nicht. es mal so. Cool. Und das geht dann doch recht oft eigentlich noch. Cool. Aber das heißt, ich bin nicht allein, ich habe einen Verbündeten. Tja, das yes. ist Kaliber. Scheiße, das ist ein hartes Kaliber. Hi. Es war so klar, es wäre zu einfach gewesen. Ich hätte drauf kommen müssen, dass es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich es euch gedacht habe. Ja, das, das klappt schon. Das ist schon okay, das kann man machen. Ich dachte irgendwie, ja, das passt schon. Aber eigentlich, es war eigentlich was. Warte, so zu weit hin. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich da nicht nach. Wir werden von der stark ich habe ja vorhin noch gesagt, es gibt noch vier Cockpit. Oh, oh, oh. Außer Melendez wäre auch nicht das Hauptziel gewesen, aber dafür haben sie den Zug sehr aufgebaut. Und jetzt brauche ich meine Drohnen endlich. Alter. Ich glaube, ich habe alle erwischt. mal hier unten durch. Einfach mal irgendwo dahin. Die Drohnen machen dann schon die Genauigkeit eigentlich, denke ich. Haben wir noch? Ja. Perfekt. Salah, Ja, okay. Ich habe wieder mal auf den Kumpel geschossen. Mal so zur Abwechslung. Es kommen korb -Drohnen. Wir geben den korb neue Angriffsbefehle. Noch mehr Drohnen? Oder für uns oder für den Gegner jetzt? Ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Ja, jetzt wäre die Drohne natürlich wieder praktisch gewesen. Die Drohnen haben echt viel Arbeit abgenommen, das war eigentlich cool. Gerade, dass, die wir jetzt nicht haben, dass wir die jetzt nicht mehr haben. Ähm, diesen Baum kenne ich glaube ich sogar. Ich glaube das ist ein Drachenblutbaum. Die sind voll geil, die Bäume. Wenn, also ja, geil. Das Harz sieht halt wirklich aus wie Blut, wenn man die Rinde anritzt. Bin ich bin mir ziemlich sicher, das sind die Bäume. Wo stehen denn noch Feinde? Ja, ich will schon die Sniper haben eigentlich. Oben oh, ist. Nein. Wieso wechselt er mir immer aufs Barette? Äh, auf die andere Waffe. Ich drück nicht Dreieck oder so. Ich glaube, da oben war noch irgendwo einer. Ist das, wenn ich... Sobald ich hier... Nein, nicht sobald ich hier renne. Die Drohnen sind nicht feindlich. Ich dachte, vielleicht sind das jetzt Gegnerdrohnen. So, den Rest habe ich ziemlich aufgeräumt. Jetzt hege ich Fall Damage. Wo wurde ich von hinten angeschossen? Dann hätte ich doch nach oben gehen müssen. An die nee, hier geht es nur runter. Hier könnte man sich auch gut verstecken und auf Feinde warten. Wenn man zum Verteidigungsteam gehört zumindest. Angriffsteam ist nicht unbedingt, aber. So. Hab doch alle weggeräumt. Da oben ist noch einer. Ja, da. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit, dass ich eine Sniper dabei habe, muss ich zugeben. Das MG ist zu 90% nützlich, aber für so Fernkampf, jetzt gerade auf dieser Stage sowieso, bin ich dann extrem froh, einen Sniper zu haben. Der Schalldämpfer wird jetzt nicht nötig. Ich glaube, den kann ich nächstes Mal wieder weglassen beim. bei der Sniper. Ja, ich glaube, auf die Sniper kann ich laden, aber das ist schneller Nachladen und das äh, Wechselvisier ist. Ich mache eh meist mit, mit einem fernen Visier, aber. Ich glaube, das Wechselvisier ist echt praktisch. Wir gehen weiter. Da ist unser nächster Spot. Menendez! Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt. Was will er jetzt damit sagen? Ich meine, wir helfen ihm ja nicht. Undercover, ja, das ist einfach, dass wir das Kapitel abschließen normalerweise. Gibt es immer so Pseudo-Trophäen mit Boah, du bist so cool, du spielst die Story. Mortal Kombat hat es drin, da heißt es einfach Danke für deine Treue, wenn du die Story-Modus abschließt. Und das finde ich eigentlich recht cool, dass sie da wirklich so ein... Hey cool, danke, dass du wirklich die Story spielst und so. Jensau eliminiert. Barit ist tot. Eingreiftruppe komplett. Punkte haben wir alle, das ist gut. Cool. Hören Sie Raul Menendez, Menendez USS Barack Obama 2025. Sorry, ich nehme meine Standardausrüstung nach wie vor. Jungs nehme ich immer was Neues, ein bisschen Abwechslung reinnehmen. Du müsst jetzt halt einfach kurz ertragen. Keine Ahnung, nehmen das mit. Äh, variabler Zoom und schnelles Magazin. Reicht. Die Claymore ist auch cool eigentlich, aber die bringt nicht viel. Jetzt habe ich das Gefühl. Okay, ich kann drei mitnehmen. Wieso mache ich das nicht? Ja, drei Stück. Bin Noch dumm. Hier könnte ich auch drei drauf machen, aber ich ich hier keinen Schalldämpfer habe. Legen wir los! Premier Chan hat versprochen, Chinas Militär zur Unterstützung aller US-Operationen bereitzustellen um den Cyberangriff abzuwehren. SDC ist erledigt, Minister Petraeus. Amerikas und Chinas vereinte Streitkraft bedeutet den Beginn einer neuen Ära. Und eine, die Sie stolz machen sollte, Admiral. Sir. Minister. Für die Seele, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben, soll ein edles Werk vollendet werden. Ich schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Wir haben ihn, aber das wird nichts dran ändern, dass morgen die Bomben kommen. Das ist das Problem eigentlich. Was is, so ist so? USS Barack Obama in Mexiko. Ein bisschen wieder wieder Mason. David Mason. Ja, ich sehe die Zeit, sobald ich Pause mache. Ist Wie gut, dass du nicht redest. Wir haben viel Zeit. <lacht> Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. Ihm verrate ich alles. David. Gutes Stichwort, das heißt, ich beende jetzt mal die Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn wir dann Raul Mendes endlich verhören. Ich habe, Ich glaube nicht, dass wir das. Weil wir haben ihn zwar gefunden, aber das löst ja nichts aus. Ich meine, nur weil jetzt der Chef nicht da ist, machen die ja trotzdem weiter. Also, ist ja eine größere Organisation. Ich sehe jetzt das Problem halt darin ein bisschen. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn wir ihn jetzt verhören und das rechtzeitig noch schaffen, dann wird das schon was werden. Ja, also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin, alles mit Zucker. Cheerio!